Hat der Bullrun begonnen oder ist es doch eine Bullenfalle? Darüber sprechen wir in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie schon angesprochen, wir schauen uns heute den Elliot Wellen wellencount an und da sehen wir, dass wir hier eine sehr schöne Wellenstruktur haben. Wir haben wahrscheinlich hier eine WXY. Diese WXY wird als massive Bullenfalle gewertet. Wir gucken uns auch gerade mal schnell an, wo die Werte liegen, die wir im Auge behalten sollten. Also wenn das Ganze hier wirklich eine Expanded Flat ist. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir den Bereich hier im Auge behalten sollten. Also normalerweise 1.618 er das wäre auch das Last äh, Year Open, was 30.000 auf den Plan rufen würde, circa. Weil ich gehe immer davon aus, dass ein Wick darüber kommt. Und da bin ich auch der Meinung, dass wir sowas sehen werden. Also dass wir in dem Bereich hier so reinkommen werden. Ähm, es ist aber durchaus möglich, dass wir auch eine extensierende äh, Welle sehen. Ähm... Die Bewegung, die wir erwarten, ist impulsiv. Ja, ich gehe davon aus, dass es das wirklich schnell und zügig geht. Und wenn wir uns mal angucken, wie die innere Struktur hier aussieht, also wir haben hier eine 5, wir haben hier eine 3, wir haben dann wahrscheinlich jetzt hier eine fünfwellige Bewegung. dementsprechend haben wir dann eine 5-3-5 oder aber auch hier eine 3-3-5 je nachdem, wie man das hier zählen mag. Ich bin der Meinung, wir werden keinen Bull Run sehen in der nächsten Zeit. Ich bin der Meinung, dass das Anfang vom Jahr relativ bullisch wird, aber wir danach ganz schnell die Ernüchterung sehen werden, dass der Markt nicht im Bull Run-Modus ist. Ähm, wenn wir uns das Ganze mal im groben und Ganzen anschauen, gehen wir mal gerade kurz in den ähm, Objektbaum, ich blende dafür mal kurz das hier ein, also ihr seht, wir haben, wenn auch mit verspäteter Zeit, genau den Boden berührt ja. und jetzt habe ich gesagt, dass wir diesen Move nach oben sehen werden und ich bin vollkommen davon überzeugt, dass wir auch genau das sehen werden. Wir werden wahrscheinlich hier eine ekelhafte Bewegung nach oben sehen. Das wird wahrscheinlich wieder so eine rapide und schnelle Bewegung sein, um das Ganze abzuschließen. Und dann wäre praktisch diese Geschichte vom Tisch. Was wir dann sehen werden, werden wahrscheinlich die Abverkäufe in dem Bereich zwischen 10.000 US-Dollar und ja, dem Boden vom Covid-Crash wir haben dort Unmengen, unabgeholte Liquidität, also es ist gar nicht so abwegig, bitte, bitte, bitte, fallt nicht darauf rein, was dort momentan wieder bei Twitter und YouTube los ist, alle sind wieder im Bullrun-Modus, wir haben es schon, im, ja, ich glaube, der erste Screenshot war von September oder November 2021, als ich das Ganze hier so geteilt hatte und ja, seid da auf jeden Fall vorsichtig. Natürlich kann man diesen Move mitnehmen, würde ich auch an eurer Stelle. Aber ähm, ja, bitte, bitte, bitte, bitte, lasst euch da auf keinen Fall irgendwie verarschen. Ja? Weil ähm, viele, viele, viele Market Maker da draußen warten darauf, dass die Liquidität in den Markt reinkommt, um wieder eine ordentliche Kerze nach unten zu drücken. Ich würde mich also nicht wundern, wenn wir jetzt in den nächsten paar Wochen, Monaten hier oben in der 30.000er-Zone 30 sind, alle wieder bullig sind dann hier oben die Liquidität gesaugt wird und dann mit ordentlich Sprung nach unten ähm, gedampft wird. Ich hoffe, dass das Video euch weitergeholfen hat. Ist ein kleines Update zu dem LJ-Wellen-Account. Ihr habt es euch gewünscht, ich habe es euch gezeigt. Schaut gerne bei uns in der Telegram-Gruppe vorbei. Ähm, habt ihr hier einmal die Möglichkeit, ab Sonntag ist das Ganze wieder öffentlich. Ähm, Crypto Talk. Bitcoin, einfach eingeben in die Suche oder in den Link unten in der Beschreibung klicken und dann habt ihr den Zugriff ab Sonntag darauf. Bitte immer bedenken, ihr braucht einen Ad-Namen. Ja, alles, was keinen ad hat, fliegt spätestens am Sonntag aus der Gruppe wieder raus. Ich werde das dann so monatlich überprüfen, damit da auch keine Leute ihr Unwesen treiben, die dort nichts zu suchen haben. Damit wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende. Macht's gut. Das war's von mir. Euer Mr. Sagittario von der Bulversberg Academy. Ciao.